Herzlich willkommen bei Strohdresch. Wir sind Werkshändler der Demark und Komponenten GmbH und Vertragswerkstatt für Demark Motoren und stellen Ihnen hier unsere Serviceleistungen und Produkte vor. Gute Gründe, sich für uns zu entscheiden. Wir sind ehrgeizig in unseren Zielen. Wir sind ein seriöses Unternehmen und sind für unsere Leistung bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Wir sind ehrgeizig in der Erreichung unserer Ziele und so können wir versichern, dass wir alle uns übertragenen Projekte mit hochwertigen Materialien und höchster Professionalität durchführen. Wir bieten unseren Kunden darüber hinaus exzellente Serviceleistungen an. Dazu gehören ein umfangreiches Ersatzteillager, Generalüberholungen und Abnahmeprüfungen durch Sachverständige sowie einen Reparaturservice durch geschultes Fachpersonal an. Wir sind ehrlich und zuverlässig. Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit stehen im Mittelpunkt unserer Unternehmensphilosophie. Dieses Credo gilt für alle Projekte, die wir für unsere Kunden ausführen, aber auch im Rahmen der geschäftlichen Verbindungen zu Vertragspartnern und Lieferanten. Wir haben bereits tausende von Projekten unter unserem Dach abgewickelt und sind eine der vertrauenswürdigsten Baufirmen. Wir entwickeln uns weiter und verbessern uns stetig. Die Baubranche genießt hinsichtlich des Zeitmanagements nicht immer den besten Ruf. Bei uns ist das anders. Wir verpflichten uns, alle Projekte innerhalb des von unseren Kunden vorgegebenen zeitlichen Rahmens abzuwickeln und abzuschließen. Das ist möglich, weil wir die neuesten und besten Technologien und Tools verwenden, um sicherzustellen, dass alle Aufträge schnell, zuverlässig und zur Zufriedenheit unserer Kunden abgewickelt werden. Trotzdem verlieren wir nicht den Blick für wichtige Details. Wer wir sind und was wir für sie erfolgreich tun. Das Team Strohdresch 1 Das Team Strohdresch 2. Die Firma Strohdresch ist ein 1938 gegründetes Familienunternehmen, das bereits in der dritten Generation erfolgreich geführt wird, mittlerweile unter der Leitung von Geschäftsführer Christoph Diplom-Ingenieur unser Firmensitz ist Warendorf, das sich im Bundesland Nordrhein-Westfalen zwischen Münster und Bielefeld befindet. Wir sind zertifizierter Vertragshändler und Vertragswerkstatt der DEMAG Grenz und Komponens GmbH, der früheren Mannesmann DEMAG Förder- und Antriebstechnik, und das seit über 60 Jahren. Als DEMAG Spezialist haben wir viel zu bieten. Erfahren Sie mehr.